Wir will haben drei Bars on the way down. Unfortunately you have to buy your own beers, but there is plenty of beer after. And we surprise Bar, where you have some goodies as well. Wir laufen jetzt auf dem ähm, gehen jetzt auf den Papkroll und da ich zu den Läufern gehöre, muss ich also jetzt mich ein bisschen sputen und ja, hinterher machen. Sehen uns an. Keep looking. Keep looking. No one. Never stop looking. Are you? Never ever ever. Really What? <laughs> <laughs> uh, sind zwei Busen oder zwei Silica. Titten? Und das bedeutet also, hier dürfen nur Frauen nach dem Weg suchen. Wir also, Männer müssen warten und warten drauf, bis die Frauen den richtigen Weg gefunden haben und dann geht's also weiter. Hier, hier. Ja, irgendwie hängt hier an der Bar. Die sind wohl ein bisschen überrascht, dass plötzlich 20 durstige Seelen hier ankommen und das Bier scheint nicht so schnell zu laufen, glaube ich. Ich oh, muss uns bisschen Geduld üben. Now we feel better! Now we feel good! I want that one. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß is Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich Cheers! Go? Cheers. Oh. To we got the have uh, yeah. Yeah. Yeah. Oh, she bringing another tray? Yeah, Ah. Ja. Mein mm. ah, so. Name ist Automatic mag Automatic Ah! von meinem Auto. Und das Balls kommt daher, ähm, da ich im Winter getauft wurde, ähm, hatte ich sehr enge Hosen an. Und äh, it was pretty easy to see everything. So. Okay, ich muss weiter, glaube ich, das sind die Walkers. Und wir sehen uns beim nächsten Bierstop. Immer lächeln, immer lächeln. Wie heißt <lacht> du? Hot and wet. <lacht> ähm, ja. ähm, ganz einfache Erklärung. Wenn ich laufe, dann komme ich immer zurück, bin total nass geschwitzt und mein Kopf ist rot wie eine Tomate. Also eigentlich gar nicht schlimm, aber hört sich schlimm an. <lacht> Hanseatic Slut. <lacht> Ganz einfach, weil ich aus Hamburg bin und Hamburg eine Hanseatische Stadt ist und es in, der, in Hamburg die Reeperbahn gibt und da gibt es Sluts. <lacht> Auch sehr harmlos. Es ist sehr schön. Wir haben Boobie-Checks. So, die Männer möchten, dass wir alle Bubis haben. Aha. So. Ja. Und? Ist das ja, es okay? ja, ist sehr gut. Die sind alle so nett. Ich bin der Meinung, dass definitiv einmal, wenn man beim Hash dabei ist, dass es süchtig macht. Man kann, ähm, ja, egal in welchem Land das man ist, in welcher Großstadt überall es ist der Spaß an der Sache, die Gemeinschaft, aber man macht trotzdem Sport. This I'm not fucking for the first time. There is Heineken, there is Bitburger and there is Diet Coke and Diet Coke. It's raining it's poor sex with two is, is boring. I, I went to bed with his sister. To said, now I'm not so horny. Yay! Bring it on, down, down, down, down, down, down, down, down. If you get to together before I should, coming for to carry me.